Apropos biozertifizierte Produkte, Yvonne ist so nett und verschenkt auch noch am Ende dieses Videos einen Warenkorb mit biozertifizierten Produkten hier aus dem Laden Terra Verde aus Bad Homburg. Und es lohnt sich nämlich für euch auch bis zum Ende dabei zu sein, denn durch einige Kommentare von euch würden wir gerne euch als Zuhörer diesen Korb schenken. Willkommen zu einer neuen Brandable Laden-Story in Kooperation mit MyLocal und der Sima Digital. Wir sind heute bei Yvonne im Bad Homburg bei ja. Terraverde Biomarkt. Und Yvonne, ich würde einfach mal vorschlagen, erzähl doch mal von euch, von dir. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Laden zu ja, eröffnen? Also ich bin ein totaler Quereinsteiger. Ich habe in der Bank äh, Banklehre gemacht, studiert und weiter in der Bank gearbeitet und habe gemerkt, dass das äh, nicht das Richtige für mich ist. Ja, und dass es irgendwie mehr geben muss, äh, als morgens sich mit Magenschmerzen ins Büro quälen. Und äh, das war 2004. Und, ähm, und da bin ich damals auch äh, durch da eine Lebenskrise so, habe ich angefangen umzudenken, viel Yoga gemacht und äh, viel nachgedacht. Ich, irgendwie will ich auch was Sinnvolles machen für diese Erde, für diese Welt. Ja und bin dann auf, ja habe mich dann auch bio ernährt ja mhm. und habe dann überlegt ja also für Yoga Lehrerin da reichen meine Kapazitäten jetzt nicht aber so ein Bioladen das könnte ich mir vorstellen ja und äh, habe ich gedacht in meiner Heimatstadt da gibt es noch keinen Bioladen ja und äh, warum nicht hier anfangen und dann habe ich äh, Geschäftspartner kennengelernt die hatten schon einen Biomarkt und wir haben uns dann zusammengetan mhm. und dann 2005 äh, hier in Bad Homburg einen Biomarkt aufgemacht ja und äh, Inzwischen mache ich das mit meinem Bruder. Wir haben drei Märkte hier im Rhein-Main-Gebiet. In Bad Homburg sind wir jetzt alle seit 14 Jahren jetzt hier. und auf der, Inzwischen auch umgezogen und auf einer großen Fläche von über 700 Quadratmetern. Wow. Ja, hier habe ich über 25 Mitarbeiter. Wahnsinn. Genau, und, äh, da haben wir haben ein Vollsortiment, Sortiment, ne? also es gibt alles, ja, mhm. und wir, der Laden selbst ist auch biozertifiziert und ähm, wir tun auch jeden Tag selber Mittagessen kochen. Ja. Okay, genau. sehr schön. Ja. Kannst du noch mal erzählen, wo die anderen zwei leben? sind? Die sind in Groß-Gerau, äh, also südlich von äh, Frankfurt und in Darmstadt. Okay. Ja. Und seid ihr damals vor 14 Jahren dann auch gemeinsam auf die Idee gekommen, den Namen auch Terra Verde wegen der grünen Erde? Ja, im Prinzip sogar meine Vorgänger, die, äh, die wirkliche Pioniere in der Biobranche waren. Die haben im Prinzip schon 1989 äh, angefangen. Ja, da war Bio ja noch total exotisch. Da gab es überhaupt gar keine Bioware. Ja, also ja. da waren die Läden ganz klein. Dort ist eine Handvoll von Produkten und äh, der hat damals auch Naturwaren, also Naturtextilien. hat alles Mögliche gehandelt. Ja. ja. Und äh, hat er sich überlegt, ja grüne Erde, das klingt schön, aber ja. auf Deutsch klingt das <lacht> doof. Ja. <lacht> ja, so kam der italienische Name zustande. Okay, Wobei jetzt sind wir natürlich auch sehr Ja, äh, Wir ja, importieren, äh, ja ich selbst mag Italien, ich, ich spreche Italienisch, habe da auch studiert. Ähm, wir importieren recht, äh, ungewöhnlicherweise recht viel Ware aus Italien. Ja. Also gerade hier auch im Weinsortiment beziehen wir sehr viel direkt äh, aus Italien, aber auch äh, Oliven, Olivenöl, äh, solche Geschichten, das, das kommt alles aus Süditalien. Mhm. Auch äh, von Bio, äh, äh, kleinen Bio-Anbauern, äh, die das auch aus totaler Überzeugung schon seit äh, über 30 Jahren machen. Ja. Und ja. du hast eben angesprochen, dass ihr Bio zertifiziert seid, kannst mhm. du vielleicht da noch mal drauf eingehen, weil ja. ich habe selber Zöliakie und Aha. ich gehe natürlich auch gewusst, bewusst in Reformhäuser, ah, ja, okay. mhm. aber mittlerweile kommt ja auch... Die Discounter, die Supermärkte, weil all die Lidl kriegt man ja auch überall sowohl glutenfreie als auch Bioprodukte. Also wir sind zwei Sachen. Einmal müssen wir nach, äh, uns einer Öko-Kontrollstelle unterwerfen, so wie wenn ich jetzt ein Hersteller wäre oder ein Landwirt. Und zwar deswegen, weil wir halt eben selber auch Ware äh, in Umlauf bringen, die wir selber herstellen. Und ja. zwar, wenn wir, sobald du anfängst, ein Müsli zusammen zu mischen oder ein Brötchen zu beschmieren, ja, dann bist du schon ein äh, Hersteller ja, und nicht nur ein reiner Händler. Ja. Deswegen musste ich mich zertifizieren lassen, weil wir ja Mittagessen kochen. Ja. Wir kochen übrigens zehn Tag. Also da ist der Schwerpunkt nicht, dass es irgendwie Öko oder Vollkorn ist, sondern tatsächlich italienisch. Ne? Mhm. Also das ist, das ist in erster Linie italienisches Essen und es schmeckt auch super lecker. Und wenn dann noch kommt, ach Mensch, das ist ja sogar Bio, ja, dann ja. Äh, gleich der Mehrwert. Ne? Ja. Gut, und das also äh, ist die äh, normale biozertifizierung Und dann habe ich mich noch äh, nach äh, dem BNN angeschlossen. Das ist der Bundesverband für Naturkost und Naturwaren. Ja. Und das ist sozusagen ein Verband für Händler in der Biobranche wo wir uns, wo man sich zertifizieren lassen kann dass man sagt du hast ein 100% reines BioSortiment also tust nicht noch irgendwie nur 90% Bio machen noch 10% andere Ware sondern wirklich und die okay. Handhaben das sehr streng. Also ein paar Produkte musste ich auch rausnehmen, weil die tatsächlich ihre Zertifizierungen ja. verloren hatten. Ja, und äh, da kommt regelmäßig ein Kontrolleur und äh, geht hier mit Lupe rum. Und dann hat sie dann noch die Garantie, dass jetzt 100 genau das, das ist es. Ja, und das unterscheidet also. uns eben äh, von dem Reformhaus, ja, äh, die ja. Ja natürlich auch sehr viel äh, Ware haben. Die lassen sich eher nach dem Reformwarenbranche äh, zertifizieren. Mhm. Ne? Da ist der Schwerpunkt ja der, der Reformgedanke. Ja. Ja. Aber während ein Edeka oder ein Aldi, der hat ja per se nicht 100% Bio oder ist vielleicht ja. 4% Bio-Wareanteil und der Rest ist konventionell. Mhm. Ja. Apropos biozertifizierte Produkte, Yvonne ist so nett und verschenkt auch noch am Ende dieses Videos ja. einen Warenkorb mit biozertifizierten Produkten hier aus dem Laden Terra Verde aus Bad Homburg. Und es lohnt sich nämlich für euch auch bis zum Ende dabei zu sein, denn durch einige Kommentare von euch würden wir gerne euch als Zuhörer diesen Korb schenken. Und wo wir jetzt auch schon bei Terra Verde sind. Wir haben hier leckere Smoothies, vielen genau, Dank dafür. Gerne. Kannst du vielleicht mal erzählen, was überhaupt da drin ist und Plastik? Ja, also es, der Inhalt ist, ähm, das sind grüne Smoothies, also es ist Obst und Gemüse, aber mit Schwerpunkt äh, grünes Blattgemüse. Mhm. Grünes Blattgemüse hat sehr viel Chlorophyll und ähm, durch einen Hochleistungsmixer also so ein Mixer, das ist kein Küchenmixer, den du, du zu Hause hast, ja, sondern wirklich ein Mixer, der hat über 2 PS, also mehr als ein Rasenmäher. <lacht> ja. Und äh, damit kann man äh, vom, vom Plattgemüse, also das wird nicht faserig, sondern wird ganz äh, fein aufgeschlossen. Mhm, faserig, ja. Genau. Und ähm, man, man kann Trauben reinwerfen, Zitronensamtschale, es wird alles ganz fein gemixt ja, und man hat dann eben die ganz tollen Inhaltsstoffe. Also bevor ich teures Traubenkernöl kaufe, ja, habe ich dann quasi Traubenkerne damit mit drin ja, und fein. Vermahlen. Und ähm, wenn das Plattgemüse, also zum Beispiel da ist jetzt äh, Grünkohl mit drin, äh, Grünkohl so schmeckt ja jetzt erstmal. Hm. <lacht> Aber äh, genau, genau, und äh, dank dem Obst äh, schmeckt es jetzt ganz gut. Und äh, das Chlorophyll ist dann sehr fein aufgeschlossen und kann dann sofort verstoffwechselt werden. Also du nimmst es sofort auf und es geht sofort über ins Blut. Ja? Das heißt, äh, das muss nicht groß verdaut werden, das äh, wird quasi eins zu eins umgesetzt und ist total bioverfügbar. Ja. Ja. Äh, Tolle Smoothies auch äh, für Kinder, also, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, äh, äh, weil Kindern schmeckt dann der Obstanteil. Und äh, obwohl der grün ist, probieren die in der Regel ja, und finden es finden dann für gut. Ja. Und so kriegt man auch äh, grün an kleine Kinder ran. Ja und äh, ja, und wir, wir nehmen oft an Veranstaltungen teil in, hier gerade in der Stadt Bad Homburg ja, ähm, Stadtfest Kinderfeste und so und dann äh, machen wir oft so einen äh, kleinen Stand äh, mit, mit unserem Mixer und äh, Lassen, machen so ein Ratespiel und lassen die Kinder dann raten, was ist im Smoothie drin. Ja? und ja. Je nach Altersgruppe müssen die dann halt ja. ein bis drei Inhaltszutaten raten. Ja? Und, und wie äh, ist da so die Treffer? -Mode? Ja doch, also erstaunlicherweise schmecken die recht viel raus. Ja? Und äh, mehr als Erwachsene, muss man sagen. Ja, toll. <lacht> ja. Und gerade die Mütter sind immer überrascht, dass die Kinder dann das ähm, trinken. Ja? Und äh, sind dann ganz begeistert. Ja? Das ist auf jeden Fall ein Verkaufsargument. Ja, also es ist, ist eine super Sache, das ist ja. auch zu Hause schnell gemacht. Aber, nicht jeder hat natürlich Geld für so einen Hochleistungsmixer, deswegen haben wir so Smoothies. Und ähm, das ist, äh, sieht aus wie Plastik, ist aber aus, komplett aus Mais hergestellt und äh, 100 abbaubar. Und äh, ist halt natürlich auch praktischer für unterwegs. Ne? Also, wenn, man kann es hier im Laden trinken, dann haben wir es in Gläsern, aber für unterwegs ist es halt im Becher praktischer. Ne? Und auch für Kinder einfacher. Ja. Ja. Und äh, auch die Strohhalme sind aus, äh, ich meine, Zuckerrohr sogar. ja also, Denkt man gar nicht. Die also ja. fühlen sich an und sehen aus wie Plastik. Genau. Das ist, genau. Und da äh, arbeiten wir jetzt, äh, da sind wir in der Biobranche recht weit. Also äh, viele Hersteller versuchen, äh, da nachhaltige Verpackungen jetzt äh, zu bekommen, weil keiner möchte mehr, mhm. dass Plastik, äh, was nicht abbaubar ist und wo der Natur äh, auf lange Sicht nur Schaden anfügst. Ja. Und. Ähm, man muss halt gucken. Eine reine Papierverpackung äh, ist bei vielen Produkten halt auch schwierig, ja, weil dann mhm. der Geschmack flöten geht oder die Haltbarkeit nicht gewährleistet ist, ja. Ja. Und da tut sich jetzt viel. Auch ein, äh, was ganz neu ist äh, in der Käseabteilung, also in der Käsetheke haben wir jetzt äh, Käsepapier. Das ist ja normalerweise auch mit so einer dünnen Plastikschicht. Ja. Die ist jetzt bei uns weg. Ja. Das ist so reines Papier und äh, mhm. Rein ein bisschen Zenophan, was auch aus Papier wiederhergestellt ja. wird. Das kannst du hinterher ins Altpapier geben oder sogar auf den Kompost werfen, ja. ist weg. Ja. Das habe ich auf eurer ja. Internetseite gesehen, beziehungsweise auf Facebook meine ich auch. Ah, ja. Kannst du vielleicht ja. da mal erzählen, wie ihr im Internet, im digitalen Umfeld aufgestellt seid? Benutzt ihr ja, Social Media? Also, klar, Homepage haben wir natürlich auch schon lange und ähm, Social Media, muss ich ehrlich sagen, habe ich eine, mich lange Zeit gesträubt. Ja. aber <lacht> Ja, Facebook, oh, hm. <lacht> weiß nicht, ja. Und, äh, aber tatsächlich habe ich mich dann auch dem geöffnet und mhm. festgestellt, äh, dass du gerade mit Facebook unheimlich viel steuern kannst und auch Inhalte transportieren kannst. Also mhm. du ich hatte so das Vorurteil, man macht irgendwie nur Selfies und berichtet, was man so einen Tag über macht. Und äh, das interessiert auch keinen. Ja. Ich, ich stehe für Inhalte, ja. ich, will, ich will den Leuten erklären, warum ich hier Bio mache ja und äh, was das Nachhaltige an uns ist. Und das kriege ich tatsächlich mit äh, Facebook transportiert. Ja. Äh, nächster Schritt wird dann auch Instagram sein. Ja. Okay, das habt ihr ja, auch vor. Das haben wir auch vor. Ja. Ja. Und macht ihr das dann auch zu dritt, also mit den anderen... Genau genau, genau, genau, genau, okay. genau. Ja, doch, doch. Also, das mache, das mache ich für alle dann gleichzeitig. Mhm. Ja. Also das Und das macht sagst nicht ja jeder. auch, dass ihr auch auf um, vielen Veranstaltungen unterwegs seid. Genau. Da könnt ihr wahrscheinlich auch Facebook ganz gut. Genau, als Kanal Und da nutzen. ist ja Facebook tatsächlich noch viel fortschrittlicher, als wenn ich das jetzt nur im Internet bewerben würde oder in der Zeitung, sondern mhm. ich erreiche eine neue Zielgruppe. Ich erreiche, erreiche jüngere Leute. Ich erreiche, meine Zielgruppe sind nicht die ganz Jungen, es sind vor allem Familien mit Kindern, ja. die fangen an, Bio zu ernähren. Und die erreiche ich dank Facebook, Instagram und so, die erreiche ich dann schneller, ja. Und da kann ich natürlich dann auf eine Veranstaltung hinweisen, mhm. vielleicht ein kleines Video da drehen oder oder zeigen, wie es beim letzten Mal war und darauf hinweisen. Ne? Ja. Und das, das kommt dann gut. Sehr ne? schön, weil ja. Dann lässt man auch sehr viele Bilder sprechen. Und genau, sagt, genau, genau. genau. Und dann bin ich aber doch überrascht, dass die Leute dann auch dann den in Inhalt lesen oder dann auch auf unsere Homepage klicken. Ja? Ja. Und dann kann ich dann tiefer gehen in der Botschaft. Ja? Mhm. Gut kommen Nachhaltigkeitsthemen jetzt, ne? alles was mit Plastik und Co zusammenhängt. Ja? und da habe ich mir dann auch gar nicht so bewusst, wie viele Geschichten wir hier zu erzählen haben, ja, also da denke ich auch mal, Bio ist ja klar, wir sind die Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, aber anscheinend vergessen es die Leute, ja, und, oder wissen es gar nicht und also, da können wir wirklich viel erzählen. Das ist wahrscheinlich auch der Gedanke, auch dieser lokale Gedanke, den ihr dann auch vertritt. Mhm. Ja, auch hier mit bei Local. Klar. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Was macht euch hier am Standort so besonders? Einmal wollen wir uns natürlich als Händler hier engagieren, vor Ort, ja, für, für unsere Kunden äh, da sein, die natürlich dann hier auch aus Bad Homburg und Umgebung kommen. Wir arbeiten natürlich mit äh, regionalen Landwirten zusammen, mhm. äh, soweit möglich. Ja. Wobei Rhein-Main-Gebiet ist natürlich auch eine dicht besiedelte Gegend und so viel Landwirtschaft ist nicht. Deswegen ist da der regionale Gedanke schon ein bisschen weiter. Also, da kommen unsere Kartoffeln vielleicht dann auch mal aus der Pfalz. Ja, also so, aber immerhin noch Deutschland. Ja. Und äh, während das, was halt die großen Mitbewerber, wenn die ihre Bio-Ware beziehen, kommt es dann halt auch oft aus dem Außenland, mhm. ja, aus sehr weitem Ausland. Ja. Ja. Und ähm, da das. Äh, da können wir natürlich auch ganz anders agieren ja, wenn wir dann die Landwirte dann auch vorstellen können und es sind wirklich kleine Betriebe ja auch ja. sehr schön ja, und, äh, aber auch was wir als Händler dann halt eher machen ist halt dann Kundenveranstaltungen ähm, dass wir also hier auf so Stadtfesten sind wir Kinderfesten mhm. mit dem Gewerbeverein hier in Bad Honneberg arbeiten wir eng zusammen da äh, das findet also genau da findet viel statt ja. Ja. Vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen, ja. was macht der Gewerbeverein hier vor Ort, Stadtmarketing, Wirtschaftsverein? Ja, ja, also Bad Homburg ist sehr aktiv. Es gibt eine Aktionsgemeinschaft, Bad Homburg heißt hier unser lokaler Gewerbeverein. Und da sind Händler wie Handwerker und so Gewerbetreibende drin. Und die sind sehr rührig ja, und machen jetzt auch tatsächlich auch für jüngere Leute was. Ja sodass so das Image, ja, Bad Homburg ist eine alte mhm. oder eine reine Kurstadt und nur für ältere. Also so das Image schwindet so langsam, ja, weil es ist, tatsächlich wohnen hier auch viele Familien einfach. Ja. Und, ähm, aber engagiert äh, ihr euch die, dann auch als Einzelhändler oder, Genau, und da sind wir da Einzelhändler, aber es gibt auch äh, andere inhabergeführte ja. Geschäfte, es gibt natürlich auch ein paar Ketten, die wir mitmachen. Mhm. Aber auch die Ketten versuchen sich dann eher äh, aktiv dann, äh, für Bad Homburg zu engagieren. Ja? Und das Stadtmarketing Bad Homburg, das ist auch jetzt sehr rührig, da passieren auch äh, neue Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel hier den Boom Designmarkt, markt das spring, äh, spricht äh, äh, ne, so Wander so und Co. Ne? Also so, so, wenn du selber was herstellst, ja. da so, so, solche kleinen Shops halt. Äh, ja. ne? Und die haben dann so eine Plattform, wo die einmal im Jahr hier sich hier treffen und dann ihre Sachen ausstellen können ja. und du kannst dann kaufen. Street-Food-Festival haben wir und so. So, würdest du denn auch sagen, also dadurch, dass ja auch das Stadtmarketing sehr viel für lokale Einzelhändler ja. macht, würdest du auch sagen, dass ihr auch den Trend der Digitalisierung bei euch spürt, dass immer ja. mehr Leute ins Internet abwandern? Wie ist das hier Doch, hier doch, doch, doch. Da hören äh, wir Einzelhändler natürlich nicht gern, aber es findet ja. schon auch hier statt. Ja. Also es gibt auch ein bisschen Leerstand, Ja, äh, muss man mhm. ehrlich sagen. Also gerade ich denke da Textil am meisten zu mhm. kämpfen und, und Schuhe und so. Ja. Ähm, ich meine, ich habe Glück jetzt mit Lebensmitteln. Also, irgendwie hast du ja doch jeden Tag Hunger und da willst du jeden Tag was zu essen kaufen und das nicht immer. Und du so hast jetzt Hunger und willst das nicht erst übermorgen bekommen. Ja. Ja. Aber auch wir merken den Trend. Äh, äh also nicht nur zu Abo-Boxen, das ist ja noch eine gute Sache, weil da unterstützt ja ein Landwirt, der dann seine Ware da bringt. Was heißt, gibt bietet die auch an? Also nee, das, das machen wir nicht, oder? aber ich es ja gibt nicht. die Landwirte hier in der Gegend, die Ach das machen. Okay, ja. okay, aber es gibt, was ich eher als Konkurrenz sehe, ist so diese Boxen, so, so diese Foodboxen, ne? mhm. wenn du dann äh, für eine Mahlzeit dann alles zum, okay, bis, ja. bis hin zum Gewürz drin ist, ja? Was absolut nicht nachhaltig ist, ja. Ja. <lacht> so, so vom Verpackungswaren. Ja, und, und, und das heißt, so. ihr habt aber keinen Online-Shop oder verkauft? Nee, online, online machen wir gar nichts. Nee, nee. Nicht. Ja, habe ich auch erstmal jetzt nicht vor. Ja. Äh, dass wir nach Hause liefern, das werden wir als angefragt. Das machen wir punktuell auch schon. Gerade mit so ein paar Kindergärten arbeiten wir schon zusammen. Das versuche ich noch auszubauen. Ja. Ja. Äh, ich beobachte das natürlich, äh, wie andere Städte oder andere. Biomärkte damit umgehen, ja, ob man sich da vielleicht, also gerade hier die Nachbarstadt Friedrichsdorf macht so eine kleine Kooperation, da machen mehrere Läden, teilen sich da sozusagen den, den Versand, mhm. ja, um, dass du eben lokal einkaufst und es dann dir aber nach Hause gebracht wird, ja. so, solche Sache, Sachen, ja, aber es muss dann natürlich akzeptiert werden vom Kunden, ja. mhm. Ich finde es auch sehr schön, dass ja. ihr auch diese Mittagstische anbietet, also dass man nicht nur hierher kommt, um seinen Einkauf zu machen, sondern morgens auch mit einem leckeren Soja-Cappuccino den Start. Äh, den Klar. Spark beginnen kann oder dann auch mittags ja. Eintöpfe, gute, ja, gute Pasta essen, genau. Ja, sehr schön. Ja, genau. Wir stellen auch immer ganz gerne die Frage von Prennable, was würdest du Einzelhändlern empfehlen, wenn sie jetzt auch vor der Entscheidung stehen, einen neuen Laden aufzumachen, auch im mhm. Biomarkt, was würdest du denen mitgeben, was sollen sie vielleicht anders machen? Ja. Auf jeden Fall sich vernetzen, ja. sich umhören, gerade in der Bioszene, die ist recht, also die, die echten inhabergeführten Geschäfte die sind doch recht überschaubar, ja. da sich versuchen kennenzulernen. Ja. Mhm. Die Kollegen fragen, ne, in anderen Städten oder so, ja, wie macht ihr das ja, ne, was kann man da auch lernen? Ja. Wie kommt ähm, man in so Netzwerk? Also es, es gibt verschiedene Erfa ja, Erfahrungsaustauschgruppen, die äh, angeboten werden. Ähm, aber lustigerweise auch in Facebook haben wir so Gruppen, ja, so geschlossene Gruppen, ja. wo wir uns vernetzen. Da bin ich auch. Ähm mit Bio-Leitnern aus Südtirol in Kontakt und alle. Ja, also genau. so, ne, und da tauschen wir uns einfach aus. Ja, ähm, und gibt äh, auch nicht als Konkurrenten? Nee, oder? gar nicht, ja, weil das ist eine andere Stadt. Äh, also dann nehmen wir uns ja auch die Kunden nicht weg. Ja, mhm. Und jeder macht das dann sehr individuell. Ne? Einer macht Kochkurse mehr, der nächste macht. Äh, was für Kinder oder so, ja, also ja. Das, das sind immer tolle kreative Ideen dabei. Ja. Genau. Was es auch gibt, sind reine Biomessen, da ist jetzt die größte Biomesse, die ist einmal jährlich in Nürnberg, mhm. das ist ein großer Austausch, aber äh, würde ich eher so kleinere Messen empfehlen, ähm, wo, äh, wo man wirklich so die echten Inhaber äh, trifft, ja, die, mhm. die, die, die Überzeugungstäter. Ja. Und was, so, was ich vielleicht zu spät gemacht habe, ist tatsächlich also vor Ort dann auch in den lokalen Gewerbeverein mit reingehen. Ja, das, das mache ich jetzt auch aktiv erst seit drei, vier Jahren und bin überrascht, dass es doch sehr viel bringt. Ja, also das würde ich auch empfehlen, sich dann halt auch vor Ort zu vernetzen und... Die, Kollegen anzusprechen, auch, auch wenn es erstmal vielleicht fremd wäre. Ja? Also ich arbeite dann durchaus auch mit Apotheke zusammen oder ja. Äh, Muss ja nicht mehr die äh, gleiche Genau. Aber ja, ja, ja. vor Ort verletzt. Genau, genau. Was macht mein Nachbar wie genau. kann man vielleicht und, äh, eine Dann ein Straßenfest zum Beispiel zusammen ja. machen oder sowas. Kommt auch gut an. Ja. Ja. Genau. Und dann bei Local, äh, das war auch eine totale Entdeckung, weil damit habe ich dann wieder Gewerbefeinde bei Local äh, vorgestellt mhm. und wir waren so begeistert, dass sie das jetzt wieder ihren ganzen äh, Mitgliedern äh, vorschlagen wollen. Ne? Ja. wir nicht eintreten bei Local, ja, um einfach so, also da geht es ja darum, das Inhabergeführte und herauszustellen, das vor Ort rauszubringen, was engagieren wir, was ist anderes, wie engagieren wir uns hier vor Ort. Ja. Ja. Genau, und auch ja. mal dem Händler ein Gesicht geben. Genau, überhaupt genau. Den Laden. und ja, und nicht nur, dass wir irgendwie anonym sind und ja. Und, ja, ja. Ich fand es auch ein schönes Beispiel, als du gesagt hast, dass ihr euch auch mit anderen Einzelhändlern aus Südtirol oder von mir aus aus einer anderen deutschen ja. Stadt vernetzt. Ja. man hat ja nicht diesen Konkurrenzgedanken, so nach dem Motto, oh der könnte mir vielleicht irgendwas klauen. Und das, da komme ich dann auch schon auf unseren Geschenkkorb. Paul, vielleicht magst du mir den reichen. Das ist vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, was wir hier drin haben. Ja, da haben wir uns jetzt natürlich auch nicht lumpen lassen und ein paar hochwertige Sachen zusammengestellt. Ähm, unser Schwerpunkt liegt ja auf Italien, wie ich schon erwähnt habe. Da haben wir also jetzt hier zum Beispiel handgemachte äh, Pasta aus Apulien, äh, äh, unseren Kaffee, den wir auch im äh, Kaffeeausschank haben. Das ist äh, eine ganz kleine Rösterei äh, südlich von Rom. Äh, die auch einen gewissen robuster Anteil reinmachen, also nicht nur äh, Arabica und es mhm. gibt wirklich einen Espresso, wie du es aus, aus Süditalien kennst. Schmeckt und auch echt so Ja, also äh, keine Säure, äh, ja. also wirklich schön, ja. Äh, äh, Olivenöl, äh, wo unser Freund Paolo, äh, der ist äh, bei der Olivenernte äh, persönlich dabei muss man sagen. Ja. Gerade also, im Olivenöl wird ja auch unheimlich viel gepanscht und äh, getrickst und ähm, umdeklariert. Oder, also jedenfalls, das zeichnet es wirklich aus, ähm, wenn man da äh, bei der also hochwertige Sachen anbieten kann, mhm. wo du die, die Ware auch kennst, die Landwirte kennst, womöglich sogar bei der Ernte dabei bist. Mhm. Ne? Genau. Und echte Blumen, wie ich gerade sehe. <lacht> ja, also, also genau. Vom, vom Laden haben wir so ja. ein paar äh, Blumentöpfe, ja, und äh, ist auch alles schön mhm. grün. Ich glaub, ich mal <lacht> ja. Evo ist übrigens auch interessant. Das ist so, spricht vielleicht die, äh, so, das ist so für Tipps an, so, damit nachhaltig. So ein paar EFOR-Blätter in die Waschmaschine und damit kann man waschen. Ja. Ja, ist das ist der Waschmittel. Ja? Das, Ach, hat, das hat, enthält natürliche richtig. Saponine, ja, ja, und damit kriegst du, also so für allgemeine Wäsche kriegst ich damit sauber ja und einfach äh, kein, mit so die Trommel, ja einfach, äh, einfach mit mit äh, kleinen Wäschesack oder so und dann okay. mit waschen, ja und ähm, dann weißt weiß du, was ich jetzt anbauen habe <lacht> ja also brauchst äh, ja. kein Waschmittel ja und äh, total nachhaltig ja hast mhm. also hinterher kein schmutziges Abwasser und nichts ja. so ja. und wie kann man Wert hat genau ähm, die Frage die wir uns jetzt natürlich stellen wie kann man diesen wundervollen Warenkorb oder Geschenkekorb im Wert von 80 Euro 80 Euro, ja. 80 Euro sind da ungefähr drin, hochwertige Produkte aus Italien vorrangig. Wie kann man den gewinnen? Ich würde euch bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, wer ist euer Lieblingsbiomarkt vor Ort? Natürlich würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere aus Bad Homburg kommt oder aus Groß Gerau <lacht> oder Darmstadt, aber wenn es einer aus Pirmasens ist oder aus Ludwigshafen, freuen wir uns natürlich auch dort zu erfahren, wer der Lieblingshändler bei euch vor Ort ist aus dem Biosegment. Ja, dann stellen wir dir mal... Das ist echt schwer. Ja. ja, Yvonne, hast du zum Schluss noch etwas, was du uns, den Zuhörern, den Mitgliedern von ByLocal mit auf den Weg geben möchtest? Im Prinzip seid kreativ. Ja. Wir haben alle kein großes Budget für Werbung und müssen uns gegen die große Konkurrenz, also stationär wie im Internet wehren. Ja. Und da geht es uns nicht anders wie euch auch draußen. Ja. Und, aber was ich denke ist, was wir immer in Kundengesprächen als Feedback bekommen, das kann man eben auch über Facebook oder Internet oder YouTube oder so transportieren. Ja und ähm, ja einfach das aus was man so im Alltag sowieso macht ja das nach außen bringen ja sehr schön <lacht> ja. vielen lieben Dank das danke, dass ihr da wart ja, danke ja auch dass du reinlichkeit so ja. und Herz dein danke schön ja <lacht>